In Wien verzaubert, schaffen wir mitten in einem Wiener Kretzel einen magischen Stadtmärchenpfad. Wenn du in so ein Geschäft reingehst, dann siehst du eine Szene aus einem Märchen. Die Geschichte wird erzählt und du erlebst, wie die Figuren zum Leben erwachen. Wir haben mehrere Ziele mit Wien verzaubert. Erstens ist es wichtig, dass die Familien aus diesen Bezirken die Möglichkeit haben, ihr eigenes Bezirk, ihre eigene Wohnumgebung neu zu entdecken. Das zweite Ziel ist, dass wir das kreative Potenzial der bestehenden Geschäfte aufzeigen. Es ist sehr wichtig, dass wir neue Nutzungen finden für diese Geschäfte. Wir lernen einen mitzumachen und richten uns sowohl an Menschen, die gerne kreativ tätig sein wollen, die basteln, bauen und schaffen wollen, als auch an Geschäftstreibende, die das Projekt mit ihren Leistungen unterstützen wollen. Konkret kann das zum Beispiel ein Maler oder eine Tischlerin sein, die uns beim Basteln unterstützt oder die das Material zur Verfügung stellt. Und eine Unterstützung könnte auch sein, dass ein Gasthaus die Bastlerinnen verpflegen möchte und selbstverständlich können wir auch finanzielle Unterstützung brauchen. Große wie kleine Beträge kannst du gerne beisteuern. Bei der Umsetzung kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der gerne zimmert und, und sägt, dass er die Kulissen für das Märchen baut, aber wir brauchen auch Leute, die mechanisch gut versiert sind, die in der Lage sind, mit Technik umzugehen und um so ein Märchen richtig Leben einhauchen können. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt und ich freue mich auch auf eine rege Teilnahme und Informationen zu dem Projekt gibt es auf www.wienverzaubert.blogspot.com.